Wir lesen hier die Abschlussprüfung aus dem Jahr 2019 im Themenbereich Funktionen bzw. funktionaler Zusammenhang. Schauen wir uns mal zunächst die Skizze an, um so einen groben Überblick über die Aufgabe zu erhalten. Es gibt hier eine Brücke, die verläuft auf der x-Achse, erkenne ich da hinten. Die Brücke besteht aus 1, 2, 3 Parabelteilen. Hier unten habe ich dann den Punkt G bis zu Punkt B. Das ist eine Gerade. Und genau, A mehr kann ich jetzt erstmal nicht erkennen. Hier oben steht noch drin, dass die Stütze E als Y-Achse angenommen werden kann. Also die Stütze E ist die Y-Achse. Das wird später wichtig. So, in Aufgabe 2.1 sollen wir eine Funktionsgleichung bestimmen und zwar die Funktionsgleichung von dem Parabelstück p2, das durch die Punkte c und d verläuft. Das ist dieses Stück und außerdem ist gegeben der Formfaktor a mit 0,08%. Okay, wenn ihr die Funktionsgleichung von einer Parabel bestimmen sollt, gibt es prinzipiell immer zwei Möglichkeiten. Möglichkeit 1 ist, ihr kennt den Scheitelpunkt, dann kann man das nämlich über die Scheitelform machen. Möglichkeit 2 ist, ihr kennt den Scheitelpunkt nicht, dann muss ich das über die allgemeine Form machen. Die schreibe ich mir an der Stelle auch mal auf. Okay, dann zurück zur Angabe, den das klein a kennen wir schon, also das ist mir bekannt, heißt im Umkehrschluss, ich muss irgendwie klein b und klein c bestimmen. Klein c nennt man auch den y-Achsenabschnitt, also wenn uns dieser Punkt hier oben bekannt wäre, würde ich klein c auch schon kennen, ist hier aber nicht der Fall, aber dafür gibt es jetzt eine andere Lösungsmöglichkeit, die ihr wahrscheinlich auch schon kennt. Und zwar geht man folgendermaßen vor. Zunächst setzt man mal alle Informationen, die man schon kennt, in die Funktionsgleichung ein. Also b ist unbekannt, c ist unbekannt, mein klein a habe ich eingesetzt. So, jetzt nimmt man den Punkt c. Der ist mir ja bekannt, der liegt auf der Parabel und setze diesen in die Funktionsgleichung ein. Also, ich habe hier mein x, hier mein y und diese Werte setze ich jetzt einfach hier an diese Stelle, an dieser Stelle, für die Funktionsgleichung ein. Also, y ist 6,5. b kenne ich nicht, aber x ist 2,5. Okay. Das gleiche mache ich jetzt auch mit Punkt d. Also einfach oben hier in die Funktionsgleichung einsetzen. Okay, so jetzt sind hier zwei Gleichungen entstanden. Ich nenne die mal Gleichung 1 und Gleichung 2. Die jeweils noch zwei Variablen haben, nämlich b und c. Und zwei Gleichungen mit zwei Variablen kann ich lösen. Das Ganze nennt man ein lineares Gleichungssystem. Habt ihr sicher schon mal gehört. Also ich kürze das mal ab mit einem LGS, das steht für lineares Gleichungssystem. So, wie gehe ich da vor? Zunächst versuche ich mal die beiden Gleichungen, soweit es geht, zu vereinfachen. Also fangen wir mal an mit Gleichung 1 und die vereinfachen wir jetzt. So, 6,5 kann ich nicht vereinfachen, aber ich kann rechnen 0,08 mal 2,5 hoch 2. Da hilft mir auf jeden Fall mein Taschenrechner. Klammer könnt ihr weglassen, weil es eine positive Zahl ist. Ansonsten bitte die Klammer hinschreiben. So gibt 1,5 oder wenn ihr wollt 0,5. b mal 2,5 kann ich nicht vereinfachen, aber ich kann schreiben 2,5b. Und das 10. Also jetzt haben wir die Gleichung 1 vereinfacht. Dasselbe machen wir mit Gleichung 2. Alles zusammenfassen, was geht. 0,08 mal 5 hoch 2. Ich kann ich wieder einem Taschenrechner nutzen. ergibt 2 plus 5b plus 10, also auch Gleichung Nummer 2, die blaue Gleichung haben wir vereinfacht. Wenn man jetzt diese beiden Gleichungen vereinfacht hat, macht man sich da einen Strich unten drunter, um das ein bisschen übersichtlicher zu gestalten. Und dann machen wir uns ganz kurz Gedanken, wie man so eine Aufgabe jetzt löst. Also, mein Ziel ist es, dass ich eine der beiden Variablen, also entweder die Variable c oder die Variable b, eliminiere. Was bedeutet das? Ich verrechne die beiden Gleichungen 1 und 2 so lange miteinander, bis eine der beiden Variablen wegfällt. Das Verfahren oder die Verfahren, die ihr dafür genannt habt, nennen sich Additions- bzw. Subtraktionsverfahren. In dem Fall ist es sehr einfach, weil das C bei beiden Gleichungen exakt gleich groß ist. Also da steht bei beiden ein C. Wenn ich jetzt also rechne, die Gleichung 1 minus die Gleichung 2 dann fällt am Ende das kleine c weg. Also wir machen das mal Schritt für Schritt. Ich muss hier rechnen 6,5 minus 4. Gleichung 1 minus Gleichung 2 ergibt 2,5. So, dann muss ich rechnen 0,5 minus 2 minus 1,5 minus 1,5. Dann habe ich 2,5b minus 5b ergibt minus 2,5b. Und dann rechne ich noch 1c minus 1c ergibt 0. Und das muss ich gar nicht hinschreiben. spielt in dem Fall keine Rolle mehr. Es ist ja weggefallen. So, jetzt ist hier eine dritte Gleichung entstanden. Nämlich diese. Und wie ihr schon seht, in der Gleichung gibt es nur noch eine einzige Variable, nämlich mein kleines b. Und eine Gleichung mit einer Variablen, die kann ich einfach nach der gesuchten Größe auflösen, mit Hilfe von Äquivalenzumformungen. Ich schreibe das hier noch einmal ein bisschen sauberer hin. So, 2,5 ist gleich minus 1,5 minus 2,5b und diese Gleichung löse ich jetzt nach b auf. Das heißt, alles, was nichts mit b zu tun hat, auf die andere Seite. Fangen wir mal an mit den 1,5. Wenn hier ein Minus davor steht, muss ich die mit Plus auf die andere Seite bringen. 2,5 plus 1,5 ergibt 4. Und rechts bleibt stehen, minus 2,5 mal b. So, jetzt wollen wir aber nach b auflösen. Das heißt, diesen Teil, der vor dem b steht, den wollen wir noch auf die andere Seite haben. Wir teilen also durch minus 2,5. Also 4 teilt durch minus 2,5. Und dann kommt hier raus mein b minus 1,6. Wir jetzt auch schon mal einen kleinen Zwischencheck machen, in der Aufgabenstellung steht es nämlich drin. So, da steht das Zwischenergebnis und zwar muss das b minus 1,6 sein. b steht vor dem x, also passt soweit. Noch sind wir aber nicht ganz fertig. Wir müssen ja auch noch bestimmen, wie groß unser c ist. Also ich markiere mal ganz kurz das Zwischen Zwischenergebnis a ist 0,08, b ist minus 1,6. Jetzt fehlt uns also nur noch c. Ähm, da gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten, wie ihr das lösen könnt. Ich ähm, mache das immer so, ich nehme jetzt das b, das ich berechnet habe, und setze das entweder in Gleichung 1 oder aber in Gleichung 2 ein. Das könnt ihr euch aussuchen, das spielt prinzipiell keine Rolle. In dem Fall bietet sich vielleicht die Gleichung 2 ein bisschen mehr an, weil da keine Dezimalzahlen drin vorkommen. Das ist vielleicht ein bisschen leichter zu rechnen. Also b gleich minus 1,6 in Gleichung 2 einsetzen. So, dann steht da, 4 ist gleich 2 plus 5 mal minus 1,6 plus 10. Und auch jetzt erkennt ihr wieder, ihr habt eine Gleichung, in der ihr nur eine Variable habt, c. Und diese Gleichung könnt ihr lösen, indem ihr zusammenfasst und nach c auflöst. Fassen wir mal zunächst zusammen. So, hier gut aufpassen, ihr müsst Punkt vor Strich rechnen, das heißt im ersten Schritt 5 mal minus 1,6, das ergibt minus 8, plus C, dann kann ich weiterrechnen, 2 plus minus 8 ergibt minus 6, C, dann bringen wir die 6 noch auf die andere Seite. Und dann steht da 10 ist gleich C. So, damit sind wir mit der Aufgabe fast fertig. Wir haben A, B und C bestimmt. Jetzt zeigt noch so gut und schreibt die Funktionsgleichung hin. Dann kriegt ihr nämlich die volle Punktzahl. Vielleicht noch irgendwie, überhaupt markieren. Macht es immer ein bisschen leichter zu korrigieren. Und dann seid ihr an der Stelle fertig mit Aufgabe 2.1. Die gab in dem Fall ganze 5 Punkte, weil es doch ein bisschen viel zu rechnen war. Ist aber eine typische Aufgabe, kommt in vielen Abschlussprüfungen dran. Lohnt sich also sowas zu üben. Okay. Dann geht es weiter mit Aufgabe 2.2. Und zwar geht es darum, dass bei Wartungsarbeiten Mängel an der Brücke festgestellt wurden. Und wir sollen daher die Koordinaten des tiefsten Punktes bestimmen von der Parabel P2, weil dort diese Aufhängung ausgetauscht werden soll. Okay, ähm, der tiefste Punkt ist ungefähr hier. Ihr müsst da jetzt halt auf das Schlagwort tiefster Punkt reagieren. Wenn da irgendwas steht mit tiefster Punkt, niedrigster Punkt, höchster Punkt, maximaler Punkt, dann solltet ihr auf die Idee kommen, dass es sich dabei um den Scheitelpunkt handelt. Also, es geht darum, dass wir den Scheitelpunkt berechnen. Ich werfe einen kurzen Blick in die Formelsammlung und stelle fest, hier unten stehen die Scheitelpunktkoordinaten. Da also ist auch genau angegeben, wie ihr die berechnen könnt. Ich übernehme mal ganz kurz die Formel. Minus b geteilt durch 2 mal a. Das ist die x-Koordinate des Scheitelpunktes. Und die y-Koordinate berechnet sich als c minus b b² durch 4 mal a. Also das hier ist xs und das hier ist ys. So, jetzt besteht die einzige Schwierigkeit eigentlich noch darin rauszufinden, was a, b und c ist. Ähm, das ist ja in Bezug auf die Parabel p2. Also kann ich mir schon mal rausschreiben, mein klein a ist 0,08. Mein klein b ist, Achtung, wir machen ganz viele den Fehler und schreiben 1,6. Stimmt aber nicht, weil ich muss das Vorzeichen mitnehmen. Also minus 1,6 und mein klein c ist 10. Das sind ja auch die Werte, die ihr in Aufgabe 2.1 berechnet habt. Gut, dann nehmen wir diese Werte und setzen diese ein. Macht mache das jetzt alles mal in einem Schritt. Gut, aufpassen, wenn ihr negative Zahlen quadriert, müsst ihr die unbedingt in Klammern schreiben. Ich zeige euch gleich, warum das so ist. Also, wenn wir minus 2 hoch 2 rechnen wollen, nochmal kurz als theoretisches Beispiel, minus 2 hoch 2, dann könnt ihr das im Kopf rechnen. Minus 2 mal minus 2 ergibt 4. Minus mal minus ergibt plus. So Wenn ich das jetzt so in den Taschenrechner eintippe, ohne eine Klammer außenrum, dann erhaltet ihr da als Lösung minus 4. Wenn ihr aber eine Klammer darum setzt, dann berechnet der Taschenrechner das direkt. Also dran denken, negative Zahlen unbedingt in Klammern setzen. Gut, dann können wir jetzt die Scheitelkoordinaten berechnen. Das tippe ich einfach alles in den Taschenrechner ein, nutzt den Bruchstrich, negative Zahlen auch wenn sie hier nicht quadriert sind, ich schreibe sie trotzdem in Klammern, stört nicht. Okay, also die x-Koordinate xs ist 10 und dann geben wir auch noch y ein, also 10 minus, Klammersitz nicht vergessen, 1,6 hoch 2, Geteilt durch 4 mal 0,08. Ergibt 2. Und damit seid ihr mit der Aufgabe schon fertig. Das sind die vollständigen, vollständigen Koordinaten des Scheitelpunkts. Gut, weiter geht's mit Aufgabe 2.3. Moment, ich mache das auf eine neue Seite. So, Okay. Ähm, da sollen wir die Seitenlänge A1 berechnen, die mit einem Abstand von 2 Metern parallel zur Stütze E verläuft. Also, das ist die Stütze hier. Moment, ich mache den Taschenrechner kurz weg, dann seht ihr das auch. Also, diese Stütze hier, A1, die sollen wir berechnen, also die Seitenlänge davon. Das ist ein kleines bisschen tricky, da muss ich ähm, erst ganz kurz darüber nachdenken. Also, ich zeichne mal einen kleinen Teil des Koordinatensystems raus, dann wird es vielleicht ein bisschen deutlicher. Hier haben wir die Y-Achse, hier die X-Achse. Dann verläuft hier irgendwie das A1. Und unsere Parabel, die kann ich jetzt wirklich nur skizzieren, das würde es gleich furchtbar ausschauen. Die verläuft irgendwie hier durch. Okay? Es geht ums Prinzip. So, ich weiß, dass der Abstand von danach da nach da 2 Meter ist. So, ähm, letzten Endes, wenn ihr eine Streckenlänge berechnen wollt, braucht ihr die zwei Punkte, die diese Strecke quasi eingrenzen. Also das ist einmal der Punkt und dieser Punkt. Ich behaupte mal, einen von diesen beiden Punkten könnt ihr schon vollständig bestimmen, ohne dass ihr was rechnen müsst. Und zwar diesen Punkt, ich nenne ihn jetzt einfach mal Punkt V. Da ist der x-Wert nämlich 2, das ist dieser Abstand von 2 Metern und der y-Wert ist 0, weil ja der Punkt genau auf der x-Achse liegt. so Also brauchen wir noch die Koordinaten von diesem Punkt. Ich nenne den jetzt einfach mal, mal gucken was nicht vergeben ist, okay ich nenne ihn Q. Auch hier kennt ihr schon eine Größe, da diese Stütze parallel verläuft muss auch zwangsläufig hier der x-Wert 2 sein. Was ihr aber nicht kennt, ist den y-Wert. Also letzten Endes läuft die Aufgabe darauf hinaus, dass ihr den y-Wert hier oben drin bestimmt. So, wie gehe ich da vor? Naja, ähm, ich weiß ja, dass dieser Punkt q irgendwo auf dieser Parabel hier liegt. Die Parabel ist diese hier aus der Aufgabe davor, hat die Funktionsgleichung y ist gleich 008 x 2 minus 1,6x plus 10 und ihr kennt den x-Wert und sucht den y-Wert, also setzt ihr einfach den x-Wert überall an der Stelle ein und erhaltet dann den y-Wert. So, das machen wir unten mal ein bisschen sauberer. Das ist dann jetzt wieder eine Aufgabe für euren Taschenrechner. Okay, 0,08 mal 2 hoch 2, muss ich nicht in Klammern schreiben, weil es keine negative Zahl ist. Minus 1,6 mal 2 plus 10. Okay, also da kommt raus 7,12. So, ich weiß also, der Wert hier oben drin, von Punkt Q, 7,12 ist. So, und wenn ihr jetzt die Streckenlänge berechnen wollt von Q, dann braucht ihr einfach die Differenz aus den beiden Y-Werten, also von 7,12 und 0, Behaupte mal, das geht im Kopf. Ich rechne 7,12 minus 0 und das ergibt dann 7,12. Und wenn ihr jetzt noch Meter dahinter schreibt, ist für euren Mathelehrer hoffentlich klar, dass ihr damit die Streckenlänge meint. Ansonsten formuliert noch einen Halbsatz, schreibt hin, Streckenlänge ist 7,12 Meter. Und dann seid ihr mit der Aufgabe fertig, die zugegebenermaßen ein bisschen knifflig war. Dann machen wir einen Sprung zu Aufgabe 2.4. So, was ist zu tun? Das linke Parabelstück, P1, also dieser Teil, bekommt kommt auch eine Funktionsgleichung und wir sollen bestimmen, wie weit der Abstand von dem Auflagepunkt A, also von hier, zur Stütze B ist. Okay, also wir brauchen irgendwie die Koordinaten von dem Punkt A, um diesen Abstand berechnen zu können. Jetzt sollte euch halt auffallen, dass der Punkt A ein ganz besonderer Punkt ist. Das ist nämlich der Punkt, in dem die Parabel die 1 x-Achse trifft, berührt oder schneidet, wie auch immer. Und diesen Punkt nennt man die sogenannte Nullstelle. Wisst ihr mit Sicherheit. Also, wir müssen die Nullstelle berechnen. Wie gehe ich bei der Berechnung einer Nullstelle vor? Kurzer Blick in die Formelsammlung. Da habt ihr hier diese allgemeine Gleichung. Und da steht auch schon gleich 0. Also wenn ich eine Nullstelle berechnen möchte, muss ich mal zunächst die Funktionsgleichung gleich 0 setzen. Machen wir das doch mal. So, jetzt klassischer Fehler, der ganz häufig gemacht wird. Ihr versucht mit Hilfe von Äquivalenzumformungen diese Gleichung nach x aufzulösen. Zum Beispiel sehe ich ganz häufig sowas. Ähm, das wäre richtig, wenn es keine gemischt quadratische Gleichung wäre. Also in diesem Fall ist es aber so, ihr habt hier ja irgendwas mit x², was mit x und absolute Zahlen. Das nennt man eine gemischt quadratische Gleichung. Und die kann ich nur lösen mit Hilfe der sogenannten Lösungsformel oder auch Mitternachtsformel. Okay. Also, ich übernehme dir mal ganz kurz. Jetzt wieder die Schwierigkeit, ihr müsst herausfinden, was ist a, was ist b, was ist c, ich kürze das hier mal ein kleines bisschen ab, a steht vor dem x Quadrat, b steht vor dem x und 10 steht da hinten, wir haben keine negativen Zahlen, das ist sehr schön und dann kann ich einfach hergehen und das Ganze in die Funktionsgleichung einsetzen. Okay, das wäre jetzt wieder eine Arbeit, die euch der Taschenrechner abnehmen kann. Es geht hier aber auch relativ simpel im Kopf zu rechnen. Das werdet ihr gleich sehen, warum das so ist. Also wenn wir einmal mal versuchen, diese Gleichung aufzulösen. Zum Minus übernehme ich. Dann berechnen wir doch erstmal, was unter der Wurzel steht. Also 2 hoch 2 ergibt 4. 0,1 mal 10 ergibt 1. Mal minus 4 ergibt Minus hier, okay, also das steht unter der Wurzel. 2 mal 0,1 ist 0,2. So, dann kann ich das weiter auflösen. Äh, uh, unter der Wurzel steht 0. Hier steht 0,2. So, ich schreibe mal hier an der Stelle weiter. Die Wurzel aus 0. Im Kopf rechnen ist 0, also steht hier letzten Endes minus 2 geteilt durch 0,2 und das wiederum ergibt dann minus 10. So, wenn es jetzt im Kopf nicht ging, überhaupt kein Problem. Tippt es einfach in den Taschenrechner ein. Das könnt ihr ja in den anderen Lernvideos sehen, wo die Abschlussprüfungen gelöst werden, wie das geht. Dann bekommt ihr auch einen Wert von minus 10 raus. So, jetzt müssen wir wieder diesen Wert, den wir berechnet haben, deuten. Also, was bedeutet das in unserer Aufgabe? Wir haben berechnet, dass hier drüben der x-Wert minus 10 ist. Das heißt, der Abstand, der gesucht ist von dem Punkt A, das ist der Stütze E, beträgt einfach 10 Meter. Das schreibe ich halt noch irgendwo hin. Und dann bekomme ich volle Punktzahl dafür. So, dann geht es weiter mit aufgabe 2.5 okay also von dem punkt g zu punkt b verläuft ein geradliniger weg und wir sollen die funktionsgleichung für diesen geradlinigen Weg bestimmen. Also das Wort gerade steckt drin, geradlinig. Ihr wisst also, wir sind irgendwo im Bereich der linearen Funktionen. Also hier gerade abgebildet und wir sollen die Funktionsgleichung bestimmen. Das ist diese hier oben, die übernehme ich mir schon mal. So und das Ziel ist es jetzt, dass ich mein Klein m bestimme. Und mein klein t. m ist die Steigung. Formel dafür habt ihr auch gegeben. Die übernehme ich auch mal ganz kurz. Und mein t ist der sogenannte y-Achsenabschnitt. Also der Punkt, in dem der Funktionsgraf die y-Achse schneidet. Rupp. Okay, ähm, man könnte jetzt denken, dass der y-Achsenabschnitt hier gegeben ist, weil der ja hier diese Stütze irgendwie schneidet. Äh, bedenkt, y-Achse ist hier drüben. Also wir haben weder den y-Achsenabschnitt noch die Steigung gegeben, sondern wir müssen jetzt beides berechnen. Geht aber relativ leicht, ist eine absolut klassische Aufgabe, kommt ganz häufig dran. Wie gehe ich vor? Ich brauche meine beiden Punkte. B und G. Die sind ja jeweils aufgeteilt in x und y. x und y. So, dann nennen wir das hier x1, das hier y1, x2, y2. Ihr könnt ihr ja das natürlich auch theoretisch andersrum benennen, also x1 und x2 vertauschen. Dann müsstet ihr aber auch y2 und y1 vertauschen. Möchtet nur schauen, dass, das halt, dass ihr das konsequent durchhaltet. So, und dann setzen wir einfach diese Größen in die Gleichung hier ein also y2 ist minus 8 minus 0 geteilt durch 20 minus 30 Oh, da kann man jetzt von mir aus den Taschenrechner wieder hernehmen minus 8 minus 0 geteilt durch 20 minus 30 ergibt gibt 4 Fünftel oder 0,8, könnt ihr beides hinschreiben. Gut, also mein klein m habe ich schon mal bestimmt. Es fehlt jetzt nur noch mein klein t, den y-Achsenabschnitt. So, klein t berechnen. Wie gehe ich davor? Ich nehme entweder Punkt B oder Punkt G und setze den in meine Funktionsgleichung, soweit ich sie kenne, ein. Also die Funktionsgleichung lautet ja aktuell Y ist gleich 0,8X plus das gesuchte T. Und da setzen wir jetzt einen von diesen beiden Punkten B oder G ein. Prinzipiell egal welchen ihr nehmt, ein bisschen einfacher geht es hier mit Punkt B, weil hier eine 0 drin vorkommt und dann das Rechnen ein bisschen leichter ist. Also ich nehme den Punkt B, 30,0 30, und setze den ein. So, dann fasse ich soweit es geht, zusammen. 0,8 mal 30 kann ich errechnen. Das sind 24 plus t. Dann bringe ich alles, was nichts mit t zu tun hat, auf die andere Seite. In dem Fall muss die 24 nach links mit minus. Das steht da minus 24 ist gleich t und ihr habt es eigentlich geschafft. Ihr habt m berechnet, ihr habt t berechnet. Schreibt noch die Funktionsgleichung hin. Ist sehr ärgerlich, wenn ihr das vergesst, weil das sind geschenkte Punkte. Und schon ist die Aufgabe gelöst. Ja, nicht nur die Aufgabe, sondern jetzt in dem Fall auch die komplette Abschlussprüfung. Ihr habt dafür, in der, wenn ihr die Abschlussprüfung dann schreibt, immer ungefähr 30 Minuten Zeit. Ähm, Übt es so gut es geht, weil Funktionen sind ein Pflichtthema, das kommt in jeder Abschlussprüfung dran. Wenn euch das Video gefallen hat, gefallen hat, dann schaut doch mal auf die Seite, die rechts unten angegeben ist. Dort findet ihr auch noch Lösungen zu anderen Themen und Abschlussprüfungen. Ich drücke euch die Daumen, dass es gut läuft und sage bis bald.